vielleicht jetzt ähm, noch im Januar, Februar kannten, dann gehe ich einfach her und wähle längere Laufzeiten aus, um wirklich immer wieder Prämieneinnahmen zu generieren. Und äh, da müssen wir nochmal beim Juli reingehen, wo wir gerade waren. Wenn Sie mal schauen, Juli auf 13, auf 13 Dollar, das ist noch ähm, gute 10% vom Preis aktuell weg, kriege ich 1,80 Dollar Prämie. Also ich kriege dafür, dass die Aktie 10% steigt, nochmal 10% an Prämie, oben obendrauf für zwei Monate und so können sie natürlich, das, das schlägt auch jede Dividende, so können sie wirklich Prämieneinnahmen auf bestehende Aktienpositionen ähm, ähm, erwirtschaften und deswegen meinte ich Covered Call, Prämieneinnahme für bestehende Aktien, gerade wenn jemand langfristig Nestor ist, vielleicht auch Dividendentitel drin hat, sollte man das Thema ähm, Covered Call und Prämieneinnahmen immer mit auf dem Schirm haben und ähm, da spielt auch jetzt nicht die Rolle, wie lang. Ich kann auch sagen, es gibt ja von der Laufzeit auch hier alle Möglichkeiten. Ich kann auch sagen, ja bis Januar ähm, 2021, wird etwas mehr als ein halbes Jahr. Da gehe ich davon aus, dass das Ganze vielleicht wieder auf ähm, 17 Dollar ist. Dann kriege ich dafür, ja, ich vermute mal irgendwie 220 Dollar Prämie. Das ähm, alles nochmal on top was Sie mit der Aktie oben ähm, allgemein erwirtschaften. Also ganz, ganz wichtiges Thema, Prämieneinnahme für bestehende Aktienpositionen, ähm, Stichwort Covered Call und auch das soll natürlich genau hier ähm, in dem Bereich mit unterrichtet werden, worauf ich später noch einmal zu sprechen komme. Ja, dann haben wir noch das Thema garantierter Stopp, also Risikominimierung. Wird vielleicht nicht ganz so häufig mit vorkommen, aber ich möchte es trotz alledem hier einmal erwähnen. Also wir haben jetzt hier bei American Airlines keine größeren Sprünge drin. Aber vielleicht, na gut, jetzt auch ein schlechtes Beispiel Er hat jetzt auch keine größeren Sprünge. Müssen wir mal vielleicht ein Stück weiter zurückgehen? Also, Sprünge meine ich jetzt die Gaps über Nacht, die entstehen können, weil Intraday wird Ihnen jetzt. Also, es gibt natürlich auch Bewegungen, die Intraday mit größeren Sprüngen das ein oder anderem auffällig werden, aber in der Regel passiert es eher über Nacht. Hier haben wir mal so ein Beispiel. Bei Twitter, da lag der Kurs äh, bei 39 Dollar. Ja, gut, ist auch ein kleiner Sprung, 37. Egal, wir können auch... Gut, bei Herz hat nur den Sprung jetzt ähm, hier über Nacht, da war das Ganze aber... Wir machen ein fiktives Beispiel. Ähm also wir sagen jetzt, wir haben hier den Titel NCHL. Über Nacht kommt irgendeine Meldung, ähm, wo wir hier bei 50 Dollar wagen, dass das Ganze ähm, ja, aus welchen Gründen auch immer ähm, einbußen hat. und Der Preis stürzt auf 20 Dollar ähm, ab. Das heißt, es wird kein Stop hier in dem Moment greifen. Das Gleiche könnte uns jetzt rein theoretisch hier auch passieren. Der Kurs steht bei 16,50. Und ähm, wir wollen es einfach irgendwo absichern, dass das Ganze nicht ins Bodenlose sinkt. Vielleicht auf 7,50 Dollar. So ein Worst-Case-Stop ähm, platzieren. Ähm, dann kann man nämlich eins machen, man kann, wenn man die Aktie hält, natürlich vorausgesetzt mit 100 Stück, kann ich jetzt hier einfach hergehen und sagen, ähm, ich möchte das Recht mir sichern, die Aktie zu einem festgelegten Preis von 7,50 Dollar zu verkaufen. Machen wir vielleicht mal eine Laufzeit ein bisschen länger, machen wir mal zwei Monate. So, da sehen Sie hier, Put auf 57, könnte ich jetzt hier diese Put-Option zu 20 Dollar kaufen, also 20 Cent pro Aktie. Das heißt, man hat mit Put-Optionen, die man jetzt nicht verkauft, sondern kauft, die Möglichkeit, sich für größere Portfolios, wo man wirklich sagt, wenn jetzt irgendetwas Extremes passiert, möchte ich einfach die Sicherheit haben, dass ich zu einem festgelegten Preis, ähm, den ich vorher wähle, der auch deutlich weit vom aktuellen Preis entfernt ist, ähm, dann die Option auch äh, im Worst-Case-Szenario nur abschließen kann, würde ich natürlich gerade bei extrem volatilen Werten, vielleicht auch bei Biotech Werten, wo Sie einfach sagen, ja okay, hier kann immer was passieren, ähm, dann als Möglichkeit Ihnen einfach mal mit an die Hand geben. Ich glaube jetzt bei einer Cisco, bei einer Microsoft oder bei einer Visa wird das jetzt eine unterge ähm, untergeordnete Rolle spielen, aber Optionen geben Ihnen einfach die Möglichkeit zu sagen, egal was passiert, ähm, auch über Nacht, ich habe mir dieses Recht äh, gesichert, diese Aktie zu diesem Preis zu verkaufen. Und das ist ähm, in dem Fall genau ähm, mit einem Long Put der Fall. Zahlen Sie natürlich ein bisschen etwas, äh, ein Stück weit etwas dafür. Aber ähm, ich glaube, gerade wenn wir jetzt wieder auf Höchstständen ähm, zurückkommen, vielleicht sind wir dann ähm, nächstes Jahr um die Zeit oder schon ein bisschen eher wieder auf ähm, bei vielen Aktien auf den Allzeithöchstständen, wie wir es jetzt im Februar waren hat sich ja schon ein Stück weit angedeutet bei den einen oder anderen Titel. dann ähm, ist sowas natürlich interessant, weil dann möchte ich natürlich schon sagen, falls wieder mal irgendwie eine Krise kommt und es dann doch ähm, bei vielen Werten sich nicht so schnell erholt, wie es jetzt ist oder gerade eben, ah, da haben wir ein gutes Beispiel, ähm, dem Wert United States Öl Fund, also ein Öltitel, äh, wo es ja genau, über das Wochenende diesen extremen Einbruch gab, wo niemand am Montag mehr reagieren konnte. Also hier, der Kurs war bei 70 und nächsten Tag hat er bei 50 eröffnet. Also alle, die jetzt hier irgendwo einen Stop hatten, sind dann hatten keine Chance, der ist dann einfach in der Form ähm, bei 50 ausgeführt worden, egal ob der bei 60 oder 65 ähm, stand. Wenn ein Sprung passiert, ähm, haben sie in der Form dann keine Möglichkeit mehr, und das kann Ihnen übrigens auch rein theoretisch jederzeit im Handel passieren. Das sollte man auch wissen. Ist natürlich seltener der Fall. Aber wir haben auch hier im Live-Handel schon mehrere Beispiele gesehen, wo Aktien in der Form dann einfach einen Gap hatten. Bestes Beispiel war, glaube ich, Twitter oder so das bekannteste, wo die Quartalszahlen ge geleakt wurden oder veröffentlicht wurden, bevor sie dann offiziell bekannt gegeben wurden. Lustigerweise auch genau über die Plattform twitter und auf einmal hatte man im Handel gesehen, Kurs ausgesetzt, zack, Kurs ähm, zwei, drei Dollar weiter unten eröffnet. Ähm, und für solchen Sachen muss man natürlich auch mal wissen, passieren selten, klar, aber ist man in der Form dann ähm, nicht ähm, gesichert. Also da kriegen Sie auch keine Ausführung. Da gibt es viele, viele ähm, Beispiele, wo sowas auch mal im Handel passieren kann, ähm, wo dann einfach kein Kurs festgestellt wird keiner eine Oder platzieren kann oder dann erst vielleicht zwei, drei Minuten später der Handel auf einem ganz anderen Niveau festgesetzt oder weitergesetzt, weiter fortgeführt wird. Und das passiert natürlich dann immer, wenn Nachrichten, ad hoc Nachrichten innerhalb des Handels kommen. Also nicht nur über Nacht, auch innerhalb des Handels ist dieses Risiko für Sie vorhanden. Ja, das mal im Schnelldurchgang zu den ähm, angesprochenen Themen ähm, des Optionshandels. Und ich ähm, glaube jetzt mal einen kleinen ähm, Einblick gegeben, nur mit diesen sechs ähm, Stichpunkten, was jetzt wichtig sein kann. Und ähm, von daher nochmal kurz zurück zu unserem uns Angeschaut, Credit- und Debit-Spreads mit den jeweiligen chance risiko oder Chance-Risiko-Analyse, Open Interest und die implizierte Volatilität rollen einer Option noch mal ganz kurz angerissen sowie der garantierte Stop für Aktien, egal ob sie jetzt ähm, Long oder Short investiert sind. Und ich glaube, so der ähm, wichtigste Punkt für alle, die jetzt auch ähm, ein Stück weit Aktien besitzen oder Aktienportfolios haben, ist regelmäßige Prämiengenerierung und ich glaube, das Beispiel American Airline hat es gezeigt, auf nur zwei Monate kriegen sie zehn 10% Return on Investment, also auf ihr eingesetztes Kapital als Rendite, dafür, dass die Aktie nochmal 10% steigen kann. Also da gibt es natürlich Beispiele, wo sie richtig Performance verschenken, wenn sie es in der Form nicht mit als Möglichkeit einbeziehen, für bestehende Aktienpositionen, natürlich immer unter der Voraussetzung, dass sie, mindestens 100 Stück ähm, im äh, Bestand der Aktie haben, weil eine Option bezieht sich halt immer auf diese 100, ähm, 100 Aktien. Ja, Dann noch kurz äh, zum nächsten äh, Event am 3. Juni, also in der kommenden Woche, Erstellung eines Trading Plans, werden Sie sicherlich auch im TradeStation Kalender oder auf unserer Webseite gesehen haben. Und ähm, wie zu Beginn erwähnt, wollen wir natürlich hier auch Ah, jetzt hatte ich's, äh, Okay, zwei Werte schauen wir uns gleich nochmal an. Ähm, hatte ich jetzt leider im Chat übersehen, aber wir haben natürlich noch genügend Zeit, uns äh, RCL und äh, General Electric anzuschauen. Weil ich glaube, General Electric auch jetzt nicht der ganz große äh, Titel ist, was die Volatilität anbelangt, aber auch sehr viele gute Chancen hier bietet. Und ja, hier zu den angesprochenen Themen, äh, wenn wir mal ganz kurz auf unsere Webseite schauen, auf den deutschen Bereich, dann sehen wir, dass wir genau das, was wir jetzt hier mal sehr oberflächlich äh, kurz angesprochen haben, Ihnen als Möglichkeit auch mit bieten. Im ähm, Programm Einsteiger von Optionshandel werden sich viele dieser Punkte wiederfinden. Es sind auch ähm, hier alle Inhalte dementsprechend als Download verfügbar, wo man sich das noch einmal detailliert anschauen kann und ähm, dies dann auch dementsprechend momentan über den Digistore direkt zu buchen ist. Da vielleicht noch ein kleiner Hinweis, dass wir hier in dieser Form ja noch zur Fertigstellung 14 Tage benötigen. Also sollte nächste, ich glaube ich, um diesen Zeitraum 6. 7. Juni fertig sein, also anderthalb Wochen, dann ist das Programm auch dann komplett als Video Tutorial dementsprechend zum ja Download bereit, gibt da natürlich auch noch ein Handout dazu und ähm, für Fragen auch noch eine kleine Einheit, äh, wo man gewisse Dinge dann vielleicht nochmal detailliert besprechen kann. Ähm, und wer schon ein gewisses Know-how hat im Optionshandel, aber vielleicht noch über diese einfachen Strategien, Long Put, Long Call oder auch äh, die Spreads, nicht noch nicht hinausgekommen ist, der kann natürlich dann auch hier ähm, den ähnlichen Bereich ähm, für ähm, Fortgeschrittene mit, äh, mit buchen. Ja, das äh, mal ganz kurz dazu und jetzt wollen wir natürlich nochmal zurückgehen auf die zwei angesprochenen Werte. Das war General Electric, so heute auch richtig gut gelaufen mit äh, 7% im Plus. Ähm, jetzt können wir euch sagen, ähm, wo haben wir So, dann sehen Sie auch den Chart. Ähm, ja, jetzt haben wir hier auch eine Möglichkeit, einfach herzugehen und ja, uns mal den Wert anzuschauen. Machen wir mal auf 23 Tage, das sind die monatlichen Optionen. Aktuell der Kurs ist bei 7. Jetzt habe ich hier eine Möglichkeit auch zu sagen, ja gut, ähm, zu 7.30 ähm, 7, ist er aktuell oder 7.27 der Kurs. Ich wäre jetzt bereit, die Aktie zu 7 Dollar zu erwerben. Wenn sie am nächsten Tag nochmal über 7 Dollar, unter 7 Dollar fällt, möchte ich sie 7 Dollar erwerben. Dann kann man natürlich hier sagen, man setzt einfach eine Limit oder? Was, glaube ich, viel interessanter ist, dann ähm, eine Put option darauf zu verkaufen. Da kriegen Sie jetzt 30 Cent Prämie oder 30 Dollar, wenn man es äh, mal 100 nimmt. Ähm, da werden jetzt viele sagen, ja 30 Dollar auf 23 Tage ist natürlich jetzt nicht gerade ähm, eine große Einnahme. Dann warte ich lieber einfach so darauf, dass das unter diesen Bereich fällt. Man muss es natürlich immer etwas differenzierter sehen und in der Form natürlich mit, ähm, ja, der berechnung wie viel macht es aufs investment aus da sehen sie 4,4 prozent also wenn ich das hier mal 100 nehme 4,4 prozent rendite für die gerade eben gezeigte put option auf 7 dollar das heißt ich versuche einfach hier die aktie etwas günstiger einzukaufen als sie jetzt ist ich kann das auch zu so 650 machen kann natürlich passieren, es fällt nie unter diesen Bereich, dann bleibt mir zumindest immer diese Prämie erhalten. Und so kann ich mich auch günstig in den Markt einkaufen, günstig irgendwo ähm, ja versuchen, ähm, Aktien zu erwerben. Und was wir vorhin gesagt hatten, implizite Volatilität, ist hier natürlich im Vergleich zur American Airline bei 58 Prozent. Jetzt nicht allzu hoch, aber ähm, immer noch auf einem recht ähm, hohen Niveau, sodass ich mich hier eher im Bereich der Credit Spreads wiederfinden würde und auch da vielleicht ein kurzes Beispiel, wenn ich jetzt hierher gehe und sage, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass der Wert in den nächsten Tagen nicht mehr unter 7 Dollar fällt, neben der Absicherung zu 6 hinzu, bekomme ich eine Prämie von 29, 30 Cent zu einem Risiko, vielleicht weiß es schon der ein oder andere Risiko, Differenz der Strikepreise minus meine Einnahme, das heißt 1 Dollar minus 30 Cent, sind wir bei 70 Cent, also ungefähr so das verhältnis von 1 zu 2. Und da ist es mir völlig egal, geht die Aktie seitwärts, geht sie leicht nach oben, sie kann auch noch leicht fallen. Und so kann man natürlich dann auch bei solchen Titeln dementsprechend Prämien generieren oder Einnahmen gerade in den aktuellen Phasen, glaube ich, für sich ähm, mitnehmen. Und wenn ich Aktie besitze, das ist ja dann das letzte Beispiel, was wir gerade hatten, mit Covered Calls, ähm, ja, und sage, okay, die ist jetzt auch so abgestürzt, ähm, die kommt zumindest mal wieder auf einem Niveau von 8, 9, 10 Dollar bis zum Ende des Jahres. Und man hat die schon im Bestand, dann wollen wir uns natürlich auch mal hier anschauen, was kriege ich denn, machen wir vielleicht mal also, Dezember ist jetzt so genau, ziemlich genau ein halbes Jahr. Ähm, Dezember auf ähm, 9 kriegen Sie 50 Cent Prämie, auf 8 sogar teilweise 90 Cent. Und das muss ich überlegen, die Aktie steht jetzt bei 7,28 Dollar. Sollten Sie sie jetzt erworben haben und Sie verkaufen jetzt eine, eine Call-Option auf 9 oder auch auf 8, bei 18 sind es mehr als 10 Prozent, ähm, die sie durch die Prämie generieren. Sie erhalten nochmal weiter oder ähm, kriegen ja dann nochmal weiteren Gewinn, wenn die Aktie steigt. Da muss ja erstmal 10 Prozent steigen bis zum Ende des Jahres, dass man auch dann dementsprechend hier den Gewinn mitnehmen kann. Ich bin dann eher, mein Freund, es ein bisschen kurzfristiger zu machen und ähm, dementsprechend Optionen zu rollen, was wir gesagt hatten. Aber in der Form hängt das natürlich auch von Ihrem. Zeitaufwand dabei. Also das ist auch das, was das Optionen so, so attraktiv macht. Gerade wenn wir bei dem Thema Spreads sind, ich muss nicht jeden Tag schauen, was passiert. Muss ich natürlich bei Aktien prinzipiell auch nicht, aber wenn ich ein Setup habe, chance risikoverhältnis festgelegt habe, kann ich aufgrund der Laufzeiten hier sehr, sehr stark variieren und die Dinge ähm, sehr, sehr stark in der Form ähm, mit, mit anpassen und ähm, in der Form dann auch, ähm, ja, für jeden Anlagetyp etwas erstellen, wenn man so nimmt. Und der letzte Wert, den wir uns aus dem Trading Chat noch anschauen wollte, war der Titel RCL oder Symbol RCL besser gesagt. Royal Caribbean, ja gut, ist im Prinzip jetzt eine, eine, eine Kopie von dem, was wir gerade gesehen Nicht Kopie, aber ähnlich zu Norwegian Cruise Line. Hier vielleicht ein kurzer Blick bei den Optionen. Das heißt, hier haben wir auch 100 Prozent, das war jetzt, glaube ich, anders zu erwarten, implizite Volatilität. Das heißt, hier auch eher der Bereich Credit Spreads, wenn man die Aktien Bestand hat. Vielleicht da nochmal so ein... Kriegen Sie natürlich deutlich mehr als aufs investierte Kapital als bei General Electric. Wir sind aktuell bei 52. Also wenn Sie hier eine Call Option bis Juli nur, also nur für die nächsten 50 Tage verkaufen, haben Sie fast 10% Einnahme, also 5,30 mal 100 sind 500 Dollar, die Sie Prämie kriegen. Und dafür muss die Aktie aber auch noch mal 3 Dollar zulegen. Kann sie natürlich innerhalb eines Tages schaffen, keine Frage. Aber so sieht man natürlich ähm, auch, was dann die Unterschiede in den Prämien sind. Und immer bitte die Prämien nie absolut sehen, immer im Vergleich zum Kurswert der Aktie. Äh, wenn ich mir jetzt hier eine Visa anschaue, äh, die bei 200 Dollar liegt, äh, kriege ich natürlich absolut gesehen ganz andere Prämien. Aber wenn man sie im Vergleich zum zur Aktie sieht, zum Kurswert der Aktie, ist es lange nicht das, was ich hier bei einer RCL, bei einer ähm, American Airline bekomme, weil das natürlich immer im Vergleich zum Kurswert zu sehen ist. Also das ist das ganz wichtig, dass Sie da auch bitte immer darauf achten, ähm, immer die Prämien ähm, ja, in Bezug aufs Investment sehen. Und ich glaube, ähm, da hat man wirklich eine gute Möglichkeit, das als Zusatz für seinen Handel ähm, mit anzusehen, also das auch als Zusatz mit reinzunehmen, dass Sie hier dann auch in der Form ähm, ja, immer mit drauf ähm, drauf achten. Und ähm, dann bleibt mir eigentlich ähm, an der Stelle nur eins. Wir hatten ja schon darauf hingewiesen, der nächste Termin. Wir haben natürlich morgen das Ganze auch noch einmal auf Englisch. Wird aber jetzt von den Inhalten sich nicht groß unterscheiden von dem, was wir ähm, heute hier ähm, durchgeführt haben. so dass wir ihn ja, zum Abschluss nur... Ja, noch alles Gute wünschen dürfen, wenn irgendwo äh, Fragen sind, die Kontakte, Kontaktdaten hier noch einmal, E-Mail-Adresse, Webseite und Telefonnummer. Ansonsten, ähm, ja, falls Sie das Ganze als Aufzeichnung auf YouTube sehen, würde ich mich natürlich freuen, wenn Sie unseren YouTube-Kanal rechts unten abonnieren und äh, somit auch keine der weiteren Videos verpassen. Ähm, ansonsten bleiben Sie gesund und hoffentlich bis zum nächsten Termin. Vielen Dank.